We are, We are back, back in, in the, the building und es ist mal wieder Breaking Bad time. Oh. <laughs> <laughs> Heute mit einer Edition Stadtland-Vollpfosten. Das ist quasi wie Stadtland-Fluss, nur für versaute Köpfe, so wie uns. Wir haben es letztens auf einem Geburtstag gespielt und wir fanden es so geil. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ich war zwar wieder übel angepisst, weil ich hasse es immer, Spiele zu spielen auf Partys. Aber auch da habe ich ein bisschen meinen Spaß gehabt. Ich glaube einfach nur, weil es ein bisschen pervers ist. Hier steht auch schon so schön drauf: jetzt wird es dreckig. Dreckig mhm. ist auch die Bestrafung, die wir uns für den Verlierer ausgedacht haben. Er, der verliert, muss bei unserer Nachbarin in Unterwäsche klingen. Oh Gott, ey. Ich glaube, die wundert auch langsam nichts. Nee, ich glaube, die hat genauso einen Dachschaden wie wir. Für einen Durchgang haben wir zwei Minuten Zeit. Wir wollten es mal probieren mit einer Minute, gell? Ja, aber es sind so viele Begriffe. Ich glaube, es wird ein bisschen knackig. Lass uns mit zwei Minuten starten. Machen wir zwei Minuten. Ich okay. es kurz mal ein. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Anfangsbuchstabe brauchen wir noch. Anfangsbuchstabe brauchen wir noch. Wer ja, perfekt. an? Ich. Okay. A. Stopp! M. M. M. Okay. okay. Alles klar, dann lass mal starten. Also. Zwei Minuten. Let's go. Scheiße, Und. ich bin mal aufgeregt. <lacht> <lacht> M-Maus, gell? M, ja. Ja, okay, okay. okay. Alles klar. Und start. Hey, du nicht bei mir abklotzt, du. Mach ich nicht, sein. ich hab gar nicht <lacht> abgeguckt. Also scheiße, ey. <lacht> das ist so hart. Das ist scheiße, Oh, <lacht> Ich hab nichts. Alter, 10 Sekunden. Oh oh Go. ja. Erstes also, Wort, Mordmotiv. <lacht> Messer. Mutter. <lacht> Moment, ein Motiv ist ein Grund, jemanden umzubringen und nicht eine Waffe. Nein, <lacht> Mordwaffe, Messer. Jetzt kommst du, krieg dich ein. Was ja, hast du? Ja, okay, Mutter. Okay, okay. Und warum Mutter? Warum Mordmotiv, Mutter? Ja, wenn die Mutter irgendwie. Keine Ahnung, die Schwiegermutter oder so. Kommt drauf an, wie schlimm sie ist. <lacht> Mordmotiv, deine Mutter. Okay. okay, Leichenversteck. Marmeladenglas. Oh mein Gott, du musst ja erst jemanden zerkleinern und zerstückeln, dass er in ein Marmeladenglas reinpasst. Was ich bist weiß. du für ein kranker Psychopath? Ich hab da Mülltonne. Da passt wenigstens auch ein ja, ganzer Mülltonne Mensch ist rein. Super. Mülltonne, ja. zack, rein, Deckel zu. Anderes Wort für Penis. Master Dick 3000. <lacht> ich hab Monster. Okay. okay. Beim nächsten ja. beim nächsten, ich hoffe, du hast dasselbe wie ich. Also, Grund zu feiern. Nein, Cousinam nein, für Männer. Cousinam. Cousinam so, für Männer. Okay. Ähm habe ich nichts. Ich habe Memme. Super. Das ist, das ist geil. Okay. Das ist geil. Grund zu Grund zu feiern. Bitte, hab das selbe. Nein, wie ich. ich hab's nicht, ich hab schon rüber gespiegelt. Was hast du? MDMA. Und ich hab Mauerfall. <lacht> Die Mauer muss weg! Ja, wenn der Lockdown vorbei ist, <lacht> ist das auch wie ein zweiter Mauerfall. Aber wir sind ja wirklich alle auf die Straßen gegangen, ey, crazy. Ich glaube, genauso so wird es auch sein, wenn alles wieder vorbei ist. Ich glaube auch. Ich freue mich drauf. Mein Name in Porno wäre... Maneater. Maneater? Oh, je, yeah, nicht schlecht. Mhm. <lacht> meiner ist... Ich, ich Mir ist nichts eingefallen. Anderes Wort für Kacken fehlt noch. Ich habe morgen geschrieben. <lacht> Weil das Moor, weißt du, irgendwie. Ich, ich moore. Iee. Oh, das ist. Okay, das ist <lacht> okay, echt gut. Und geh echt widerlich. Also ich habe hab sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Nächste Runde. Nächste Runde, alles klar. <lacht> Dann hier unten. Okay. Äh, drei. Oh, oh ja, genau, äh, wir so. das ist mein äh, oh, ja, ein Buchstab. Okay, A. Okay. Ja, äh, G. G. Mhm. Oh Gott. Okay. Alright. Let's get it. Startet, also geh. <lacht> scheiße, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich hab echt ein paar gute Sachen, Schatz. Ja, okay. Dann ist <lacht> die Zeit jetzt rum und... <lacht> <lacht> ja, die, sie sagt schieben. so, sie sagt so. Komm, nee, wir löschen das raus, weil mir nichts eingefallen ist, aber mir ist recht viel eingefallen. Also... <lacht> okay, schlechte Orte für das erste Date. Garage. <lacht> Grundschule. Warum <lacht> sollte man sich in der Grundschule denken? Oh, oh okay. noch <lacht> <Erfunterner> Pornotitel. Geildorf. <lacht> geil, geil, geil. Schimpfwort. Gurke. Gurke. <lacht> da war ich mal mit meinem ehemaligen besten Freund in Filderstadt. Und dann war einer, der hat gerade irgendwie von der Stadt die Straße gesäubert ähm, mit dem Besen und an dem sind wir vorbeigelaufen. Wir hatten irgendwie gelacht und er hat gedacht, glaube ich, dass wir wegen ihm gelacht haben. Und hat uns hinterher gebrüllt, Gurke! <lacht> und wir drehen uns um und so, hä, was, Gurke? Und Gurke. Und dann hab ich sag, warum Gurke? Und er sagt er, Arschloch. Und wir übel weggebrochen und haben uns schnell verpisst, weil er mich hat Angst, dass der uns mit dem Besen schlägt. Vielleicht war das in einer anderen Sprache und ihr habt nur Gurke verstanden. Das, hat, das ist 100% schön. Wenn es jemand weiß, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Oh, Gurke. Also ich bin gespannt. Gurke. Gurke. Gurke. Ah, Arschloch. Also das wäre auch hier gut gewesen. Tut im Arsch weh, Gurke. Kommt drauf an, wie groß er ist, ne? <lacht> Tut im Arsch weh, Gandalf. <lacht> Sehr kreativ. Ich hab Gas. Weil man nutzen muss. What the fuck? Ah, okay, Methangas. Stimmt, klar. Ja. Mein, okay, zu viel Gas im Arsch tut weh. Deswegen muss man es immer äh, stetig ablassen. Ja, ich glaube, das ist dein Lebensmotto. Deswegen werde ich auch den ganzen Tag Folge <lacht> Heute ist wieder besonders übel. Anderes Wort für Geld. Game Changer. Okay, der ist jetzt die. Das, das ist, ist jetzt Moske. Oh, Game Changer. <lacht> ist aber nicht übel. Aha. Also, Geld kann auf jeden Fall echt ein Gamechanger sein. Definitiv. Ich habe Gold hingeschrieben. Ich war heute mal sehr einfallsreich. Gold ist auch gut. Grund für einen Seitensprung? Da habe ich nicht. Gärtner. <lacht> ich glaube, ich fand noch nie einen Gärtner sexy. Nicht? Und anderes Wort für Sex: Gangwagen. <lacht> ich <lacht> bin 40 im Rückstand. Ja, du bist heute nicht bescheuert genug, Schatz. Was ist mit dir los? Wo ist die Kreativität für Komm ich habe jetzt noch zwei Runden Zeit, um okay. aufzuholen. Ah. Stopp! K. Ja, K. Ka Cargo Gobert. Okay, K. Okay. Dann würde ich mal sagen, K geht los. Und zwei Minuten, Vollgas. <lacht> oh scheiße Straftat, mir ist nur eins eingefallen, das kann ich da nicht hinschreiben, Alter. Cool. <lacht> ja, es ist aber eine Straftat. Es ist eine Straftat, aber das Sorry. kann man nicht sagen. Alter, ich habe es geschafft, ich habe geschafft. Komm, machen Sie schneller ruft man beim Sex. Oh mein! <lacht> er ist geil, Schatz. Meiner ist wieder ein bisschen mehr eine Esti. Kacke. Oh. <lacht> bei dir ist so Kacke. Ich komm schon. Und bei mir ist Komme. Nein. Was? Ach so, du hast. Ach Kacke. <lacht> oh nein. Boah. Also, nächstes geht gar nicht bei Männern. Komasaufen. <lacht> ja, Und dann hab ich, ich hab Kind. <lacht> <lacht> Todesursache. <lacht> das ist Eine zivil. Scheiße. Das Spiel ist einfach. Mir zivil. fällt heute aber auch echt was ein. Vielleicht hatten wir das letzten Mal nicht die falschen Buchstaben. Vielleicht. Äh, Kieferbruch. <lacht> Würde oh, mich mal interessieren, ob schon jemand an einem Kieferbruch gestorben ist. Schreibt's bitte in die Kommentare. <lacht> <lacht> Enthält Alkohol? Da habe ich nichts. Krombacher! Wow! Krombacher! Hammer! Also darauf habe ich nie im Leben... Mit Felsquellwasser gebraut. Also, sechs Spielzeug. What the fuck? Alter Hakel. Wie ah. laut. What the fuck? Hakel. Alter Schwede! Es hakelt draußen. Es hakelt. <lacht> ja, der <sind> <lacht> Und gleich Hakelchelle! <lacht> Sechs Spielzeugschatz. <lacht> Karaffe! Uh, uh, uh. Eine 2-Liter Karaffe. Karotte. Ganz simpel, okay. ganz einfach. Kann man immer, immer wieder verwenden. Das nächste traue ich mich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Das habt ihr ja gerade <lacht> eben schon gesehen. Okay. Uns ist beiden nur eins eingefallen. Mir ist was anderes noch eingefallen. Okay. Ich habe hab Kindesmissbrauch. Ist auf jeden Fall eine Straftat. Ein heftiges Thema, deswegen äh, gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Bei mir das Straftat. Jetzt ganz Straftat Krawall. Auch nicht schlecht. Ja, ganz simpel, Krawall. Nimmt man in den Mund. Karotte. Ich habe Keks. <lacht> ganz klassisch. Du, du <lacht> gute äh, alte Keks. Anderes Wort für masturbieren. Kulon. Kulon. Ein Abkulon. Ein Abkulon? Ich habe Kochen. So. Da, da kocht jemand sein eigenes Süppchen. Oh, das ist weitergeholt. Das, ist weit, <lacht> gut. Jetzt, okay, das alles zählt klar. nicht. Ja, ja, okay, dann das, machen wir nächste Runde. Ja, <lacht> aber, aber so. okay, dann kriegst oh, du ab um Null. Oh. Next round. Wow, it's in a game. Du bist wieder dran mit, ähm, mit Buchstaben. Buchstaben. Hm. Alright, also A. Stopp. Warte mal, also nochmal, nochmal. Ja. A. Stopp. S. Alles klar. S. Fuck. Ich bin echt schlecht. Ich bin echt schlecht. Alter, fuck. Fuck. Ich habe noch gar nichts. <lacht> <lacht> ich hab grad auch an einer Stelle was übelst Blödes hingeschrieben, wenn, das, wenn wir da das gleiche haben und dann. Oh, oh mein Gott, ich hab versagt. Ich hab richtig versagt. Ich glaube, du hast immer richtig Echt? aufgeholt. Oh nein. Oh Gott, okay, okay, okay. Wer fängt an? Okay, äh, Okay. Ja, also. Ort, an dem man Sex haben kann. Sauna. Ach, Alter, das ist mir nicht eingefallen. Dein oh Ernst? Ja. Okay. Sehr gut. Ich hab Saal. Du kannst im Saal auch Sex haben, ja, aber okay. es ist total langweilig. Okay, Sauna, natürlich. Aber da muss man aufpassen, dass man den einen Herzinfarkt kriegt, ey. Bei 90 Grad und dann noch Berühmtes Sexsymbol. Sandler. Adam Sandler. Okay. Da können wir mal abstimmen, ob Adam Sandler ein Sexsymbol ist. Anderes Wort für Vagina. Boah. <lacht> Ja. Da hat einfach so stehen. Boah, nee. Hier. Der Gewinner wird gleich bekannt gegeben. Ja, also. Ähm, eins. Zwei. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ich habe 260. Nein! Ich hab 240! Ah. Oh nein! Ah. Ich bin der Beste! Und oh du bist schlecht! Du bist madig! Oh also Alter, was undsch, denkt die Claudi, wenn ich gleich in Unterwäsche von ihrer Haustür stehe? Scheiße, ich, das denke, ich ja will eine Nummer mit ihr starten, oder was? Ja, hoffentlich. Ich nehme aber alles direkt auf. Dann. <lacht> ja. Geh mal hoch, ich mach mich ready. Ich bin echt, also Und Schatz. Oh mein Gott, ey. Ah, oh Gott, Schatz. So sehe ich aus. <lacht> ui, ui, ui, Kannst du mal bei mir so am Bett stehen? <lacht> <lacht> Wir bleiben jetzt alleine, gell? Hey. Hey.